ganz darauf an, so wie es sich momentan entwickelt, ja, es ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Äh, ich würde sagen, die Demokratie ist dann nicht in der Krise, wenn wir wieder anfangen untereinander zu kommunizieren, kommunizieren zwischen jung und alt. Ne?